Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Letzten Folge haben wir uns ein paar Supports angeguckt, weil sonst wüsste ich nicht, was wir hätten tun machen können. Und ich habe eine Menge Supports auf Lager. Von daher, ja, wenn man müssen wir hier mal anschauen, und ja, jetzt sind wir in Kapitel. Wir sind nicht in der Kapitel, wir sind ein göttlichen Kapitel. Der eigenwillige General und hier den Kollegen hier müssen wir zur Strecke bringen. Hector, einer der charaktere aus dem siebten Teil von Fire bleiben und wird nicht einfach. Ich glaube, ich glaube nicht, hatte so schwierig ist, vor allem wenn man mit Magie da reingehen. Aber man weiß ja nicht. Ne? Ich habe auf Screen meine charaktere ausgewählt. Wir sind ja schon im letzten Part. Im letzten Part haben wir ja schon hier die Katzen und so alles nachgeschaut, ne? Und geguckt. Äh, wir müssen, weiß nicht. weil nicht wir müssen uns beweisen und Trainingskampf Trainingskampf hier mit dem machen in dem wir drauf gehen können wahrscheinlich und ja sieht nicht so einfach aus hier je nachdem wie viele verstärkungstruppen wir kommen falls überhaupt welche kommen ich hoffe es nicht da sind nämlich schon eine menge gegner hier. ja mal schauen ne? die gegner scheinen ein sich hat an das level anzupassen meiner charaktere als mir schon vorher aufgefallen Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das heißt, ich werde hier nie zu stark oder zu schwach für sein. Aber manchmal mit unterlevelten Charakteren hier reingehe, heißt das doch, dass ich immer zu schwach sein werde. Wir sind der Menge Schatz. Ich hoffe, die Gegner gehen nicht auf die los, weil sonst wird das hier ein ziemlich nerviges Kapitel. Also, wir müssen nämlich unglaublich schnell hier hingehen. Und Hector ist da oben. Also, ich hoffe, wir haben unendlich Zeit, uns diese Thron hier einzukassieren kassieren weil wenn nicht dann oh man damit wird hier nervig so ich wollte mir neue Stäbe kaufen und den sommer noch mal vorbeischauen aber dann ist mir aufgefallen hey ich kann einfach hier kaufen ne? ich kann einfach hier alles kaufen und verkaufen also hier sind jetzt Waffen aber man kann halt auch hier bei Dings machen bei äh, bei äh, meinem Laden da kann man sich Heilstäbe kaufen. Ich habe eigentlich nur für fram jetzt, glaube ich, eingeholt. Beide haben einen unangekratzten und ein etwas angekratzten Heilstab. Da wird ja wohl reichen, ne? Also wieso, ich habe dazu eine gute Idee, ist beide Heiler herumlaufen zu lassen. Aber soll man machen. Vielleicht sollte ich wie doch lieber mitnehmen, ne? Ein Gegner, den einer davor zerzeugt, hält diese einer Treffer passiert. Weißt du, was ich glaube wir nehmen doch lieber Ivy mit weil sie kann auch stäbe benutzen hm. na gut nee, lass kommen Ivy ist so schon stark framm äh. ich habe angst hat die schon viel zu früh level 20 erreichen und dann irgendwie weil ich kriege keine erfahrungspunkte mehr weil ich nehme an level 20 ist das maximum obwohl ich einige charaktere gesehen hat die schon über level 20 ist ich weiß nicht ob das dann liegt dass die eine bestimmte einheit sind zum beispiel embleme ne? die können wahrscheinlich schon so hoch gelevelt sein wie möglich oder sonst was ne? weil ich habe eindeutig entwickelte einheiten ne? wie wanda und kagetsu und Pandreo. die sind alle auf level 1 also bedeutet man muss man fängt wieder auf level 1 an ne? im final für haus war es so wenn man die Klasse wechselt, dann behält man das Level, aber man steigt einfach auf eine stärkere Klasse um. Was nicht sehr traditionell ist, wenn es um Fire Emblem. Was nicht so traditionell ist, wenn es um Fire Emblem geht. Normalerweise fängt man dann wieder auf Level 1 an man kriegt dann noch mal eine Chance hier eine Menge Level hier zu leveln. Aber ja, warten wir, bis es soweit ist. Ne? So, ich habe meine charaktere ausgewählt. Also unser Team: Ram und John zum Heilen. Magie, Jade, habe ich Edelgard gegeben, weil warum nicht? Dann habe ich schon Anna und Diamant auch noch dabei. Was eine Menge Axtkämpfer sind, zwei Schwertkämpfer, ein Magier, keine Lanzenkämpfer, keine Bögen. Aber ich glaube, fliegende Einheiten sind hier sowieso nicht, ne? Wenn ich mich nicht richtig geirrt habe, ne? Das heißt, fliegende Einheiten, Schützen bauen wir also nicht. Und Lanzenkämpfer sind wir, glaube ich, auch bedient. Von daher wird das schon irgendwie klappen, ne? Und wenn nicht, dann sehe ich, habe ich schief hat laufen kann, ne? Ich habe jedenfalls alle Charaktere genommen, die noch Level 13 waren, von daher müssen wir einfach den sauren Apfel beißen, ne? Wir haben das Kapitel gegen Tiki geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das auch Ich habe übrigens niemanden Tiki gegeben, einfach weil ihre Fähigkeit viel zu überpowered ist, ne? Was weiß hier Sternkugel äh, verleiht der einer einem level up ein verbessertes Wachstum der Staatswerte. Das bedeutet sozusagen jedes Mal, wenn ihr ein Charakter auflevelt, dann hat man irgendwie per zufallsprinzip irgendwie ein paar Werte, die man erhöhen kann. So oh, stärke magie Geschicklichkeit und so ne? und was das machen würde ist, dass die Chance von allen werten dann erhöht wird und das kommt mir, das ist viel zu sehr geschieht. Ne, das ist viel zu überpowered das bedeutet mehr oder weniger ich kann jeden Charakter ja machbar machen und das ist irgendwie nicht der Sinn von fire Emblem. weil es ist so irgendwie das random generierte je nachdem was man hier für was man hier für Werte bekommt ist ja halt irgendwie der Spaß an fire Emblem, ne dass jeder Charakter irgendwie jedes mal anders irgendwie in jedem Spiel Durchlauf ist so aber genug geredet ich habe mir so ungefähr den ersten Zug so zusammen gestellt wie ich mir wünsche, wieder ablaufen wird. Gucken wir mal, ob der auch funktioniert. Ne? Los, rein da? So, jetzt wollen die mir sagen, da kommt die draußen. Jedenfalls ne? im M7. Lemmerk zu besiegen. So. Und diese Level ist echt irgendwie ein Level aus 5 dem 7 nachempfunden, wo man irgendwie gegen so, einen, gegen so einen untoten General oder so kämpfen musste, um irgendwie die ultimative Waffe das Amats, glaube ich, zu holen. Oder ein einen Berserker. Nee. Der Kapellleiter, die Höhle des Berserkers, ne? Da ist irgendwie so ein toter Berserker, den man bekämpfen musste. Um den seine Waffe zu bekommen, so und ich mache jetzt den ja. Ne? Ich tue erstmal den er machen und ich habe ihnen in den Links gegeben, den äh, der Magie-Schwert hier, das Donnerschwert, meine ich. Und ja, wir gehen da rein und das liegt uns vor allem dem Sieben offensichtlich. So, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt machen wir hier Protection und sie gibt außerdem ja auch Dings hier. Ich glaube, ausweichen. Das war so mein erster Zug, den ich hier geplant habe, ne? Die beiden mehr ausweichen haben. Irgendwie hat er nicht mehr so viel ausweichen, warum nicht? Also ja, er müsste hat hier geregelt kriegen. So, dann müssen wir uns hier um kümmern da habe ich glaube ich das hier gemacht ne ich glaube ich wollte das hier machen ne er wird glaube ich getroffen ja er hat nur eine ich glaube er hat nur eine Reichweite ne der Eisenaxt. Habe zwei Eiler diesmal mitgenommen, so viel kann ja nicht schief gehen. Sondern wollte ich hier nachschauen. Und zwar, ich habe ein bisschen Schiss vor dem hier, weil ich nicht genau weiß, was er macht. Ne? Deswegen wollte ich hier mal kurz was machen. Und zwar einmal mal schauen, wollte ich hier gucken. Dreck. Beinahe Bin ich irgendwie noch kann kein gegen kann ein gegen hat irgendein charakter irgendwas was irgendwie weil nicht mehr schaden ausricht anrichtet er hm, habe ich jetzt schon einen fehler gemacht ein moment <lacht> sehr guter auch vom zeitkristall ich weiß da guck mal so. ah, ich wollte verschwenden ich hätte eigentlich der kapitel neu starten müssen ah, das wird das schon schaffen mich schon wieder jemand runter gefallen gibt es nicht Egal haben wir hiermit angefangen, ne? So, wir werden wohl nie erfahren, was Bruch macht. Ist vielleicht auch besser so, ne? Und wir machen jetzt wieder den ja Okay. So. dahin da können wir mal zum dich kann irgendjemand den ja anlocken sehen ne? oh, sie hat keinen doch sie hatten einen tomahawk wird sie aber nie im Leben mehr treffen so, sie kann eigentlich die alle star schwer Stiletto ja. Erst dagegen ging für keinen Schaden. Ich glaube, der würde so oder so keinen Schaden machen, weil sie so eine dicke Verteidigung hat. Ne, okay, er würde keinen Schaden machen. Oh. Okay, mir fehlt mir gefällt die Anfangsposition sehr viel besser als als äh, die mit Tiki War ein bisschen heftiger. So. Oh da oben ist ja auch einer. Oh das machst du? Oh. Oh, direkt Ja, das ist ja halt doch ein bisschen nervig dann. Ja, das hat er natürlich mit dem langspiel als erstes angegriffen. drei oh, prozent Kredit. So. Hey, Resistenten. Ritterin ist großes Potenzial an. Ja. Mhm. Das ist gerade mal zitiert. So, cool. Da Was du, du gerade? Hast du nicht eine Fernkampfwaffe? Oh. Jetzt oh Gott. 18 Prozent Crit-Chance. Ich kann nicht gesehen, Mann. So, niemand bewegt sich. bin ich gut. So, und ich muss natürlich jetzt hier aufpassen ich kann mich jetzt ich kann mich nicht dahin bewegen weil sonst werde ich von denen ich weiß nicht wie weit die hier treffen ne ein zwei3 nehme ich an ein zwei drei keine Ahnung aber mal schauen hm. so, ich kann eigentlich hier weiter bleiben ne Ah, man okay. ihr alles mal. Ah, okay. oh, cool. okay. Treffer. Ja, natürlich habe ich meinen Hauptcharakter Ike gegeben, ne? So, und da darf ich nicht näher ran. Ich kann eigentlich nur warten. Oder ich könnte hier rangehen, nee, Kann ich nicht. trau mich nicht hier rein zu gehen du machst mir auch ein bisschen angst wegen deiner Kritchance. ich kann nicht erledigen kann ich nicht also wenn ich mit elfen bin eingreifen Warte, er macht feuer mehr schaden Warum macht Feuer mehr Schaden als... Ach, weil ich damit doppelt... Uh. Hm. Also... Dunk. Noch ein Geld? Nein zu vieles Gutes. Ja, ich glaube Anna hat irgendwie eine bessere Chance, den zu treffen, Ihre ne? ja, Leichtaxt. Oh ja, weil immer auf Nummer sicher, ja? Ja oder so. So ist natürlich auch. Die Situation ist aber ein bisschen nervig. Hm. Ich könnte ja mit Dings reingehen. Mit ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann, wegen, wegen dem blöden. Oh, hast du nur ein Treffer, ein Reichweite? Ja, was so? war du ihn treffst Oder sie. Na, ja. ein Schaden, mein Gott. Jetzt trifft bitte. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bringt, hier noch weiter zu schmettern. Okay, so. Du machst sie nicht kaputt. Ich kann den ja machen. Das ganze ja nicht vorbei. Ja, ich könnte ihn erledigen, wenn ich sie hier stelle aber dann würde ich auch den hier visieren anlocken. Aber dann wird sie vergiftet dem nächsten Zug und darauf habe ich keine Lust. Wieder protection, so, ich sollte vielleicht etwas sparsam sein mit meinen Heilungen, aber ich werde diesen Satz nicht fortsetzen. Ja, ich sollte vielleicht etwas sparsamer sein. Oh nein, okay, aber nur mein Klon Ist kein, kein Problem. Hey, na, was soll das jetzt bringen, bitteschön? Er ja, war nirgendswo in Reichweite. Aha, daneben. Und da geht auch mein Klon lieber los. Du Idiot. so stelle ich kann natürlich weitergehen. Hab ich nichts dagegen. Ich könnte ihn hier bewegen. Ah, naja jetzt hatte ich immer meinen Doppelgänger. Naja du kommst hierhin. Stahlklinge 30. ist nervig sein ne nur ist sehr nervig sein ich muss ja näher rangehen weil du reist nicht das, ne 26 auch so viel hm. Wenn ich hier reingehe auch nichts, ich glaube, ich will von hier eingehen. Ja, ich glaube, ich soll von hier reingehen. So mit ihr, äh, du bist ja nicht mit ein Ding erledigt sein oder Schrecklichkeit 12. Nee. Er wird sie wahrscheinlich treffen, aber. Ach, du erreichst mich auch cool. Das hm. äh. natürlich doof. Hm. Ich muss dir ja anlocken. Dann gehen wir da rein und machen den fertig. Danach flammen. Okay. Ich glaube, ich da glaub, ich brauche. Na gut. So wieder hoffen, dass du triffst. Treffer. Also das Wagen. Oh. oh nee, warte. Okay, passt noch. Eine Treffsicherheit, ne? aber okay. da blöde Ding ja nicht werden. Wär, ne? Dann wäre hier vollschläger blöde gift aber ich glaube das Gift an sich war auch schon im original voll nervig oh gott die beiden nicht level 20 erreichen weil alle charaktere die ich hier am hochheim bin voll schwach sind immer lang. also sie wurde schon wieder erreicht ey. Aber ist dafür der Treffsicherheit. Oh, nur ein Ball. Der hat mich da in das Gift reingepackt. Gut, jetzt ich kann jetzt da reingehen und ihn wegboxen. Ah oh, nee, was ist das? Nee, da geht echt jemand auf die Leute los. Ach man, er macht das, er macht das ganze Kapitel noch zehnmal nerviger. Jetzt Na, ich spiele übrigens bei Animationen. Ich spiele, ich spule die Animation nach vorne. Habt ihr da nichts dagegen? vier Erfahrungspunkte ein Antidot, cool. Brauche ich aber nicht. Also knapp. schaden machst du mir zehn schaden ich trifft den aber nicht okay oh ich mache den nicht mit einschlag Kannst du ihn bitte treffen? Cool. Hm. 26 und 26 hier. So, oh, du hast ganz schön viel Verteidigung mittlerweile. Finde ich gut. Weitermachen. 10 26, 11, fast. Ha! Ja, ich verstehe. Oh, das ist nicht so schlimm. Obwohl eigentlich, jetzt hat sie ihre Abgehaltung nicht mehr. so viel Schaden gemacht ne? schwert ne. rüstung Schwertrüstung. Ha, natürlich kommen da noch Leute. Ah. Ich weiß schon, wohin ihn das hier wieder führt. Ne? Hat jemand von euch einen Hammer? Ich glaube einer von euch ein anderen Mann, ne Cool. Aber das ist eine Schwertrüstung, das wird nicht viel bringen. ich hoffe der dieb geht noch nach rechts danach ähm, ja bitte den er wenn es geht 9, 17 ich bin etwas stärker geworden etwas nicht bedeutend etwas Sarah, du hast nichts anderes als wir ne? cool. Treffen wir es sehr ja, gut. Ich irre, hat einer von euch dran, eine... Du hast eine Stabwachs, wird alle Schwerter. Schaden. Alter, macht der Schaden. Oh, so. kann mir nichts. So äh, 23, 32, wette was? Hm. Stimmt, ich habe ja nur vier charaktere auf jeder Seite. In der anze 22 23 21 also macht gut ich kann sie einfach irgendwo reinschicken ne überall 22 21 22 nimmt sie überhaupt Schaden fast nein das hat nur ein nein das zwei Sie trifft, ist natürlich wieder eine Sache, ne? Hey, danke. Ah, irgendwas sagt mir, hier, wird nervig. So, er, die Kollegen, ja. ich komme natürlich nicht dahin hm. ah, das wäre natürlich gut gewesen ne? der adrab hier ah, 23 würde das ihn töten ich glaube nicht nein er wird die doppeln er wird eine menge schaden nehmen Mit den als Rabia mehr Schatz machen, ich glaube nicht. ne? Komm mal hier lang, bitte. Ich brauche den aber von linken Seite und der Linie aufladen kann. Vielleicht den Dieb. Ich hoffe, die gehen nach die andere Seite. Die machen ja, habe ich gar nicht gesehen. Aha, jetzt haben sie nicht kontern na no, da mache ich dich jetzt eben kalt was ah, er ist ins gift reingegangen cool jetzt ehrlich gesagt gut dass die nach links gegangen sind Und dann kann ich einfach mit jade irgendwann was blockieren dann kommen wir ja nicht vorbei okay, Irgendwie machen die mehr schaden wegen dem gift nämlich an ne? Verdammt. ich glaube sogar lebt sie nicht Jetzt eigentlich nur noch der andere hier treffen, ne? schild Shield Löchern und der andere die baut ab. Okay. Cool. Der andere ist einfach abgehauen, ja, ne? gibt's nicht. da hm. Ich hätte eigentlich mit Links aufgehen sollen, das mache ich eigentlich mit Jade. So, mach mal den, ja. Ist überhaupt der unterschied zwischen dem gift hier und irgendwie dem normalen gift sie ja nämlich nicht so ein unterschied oh, kann ich dich vielleicht erledigen mit einem haus combo oh, sie klasse aus aber nicht mal platt Ich hey eine Garik Mark Monastery Rüstung sieht das halt aus statt so eine Uniform. Oh, du musst ihn fertig machen machst du auch weg. Gibt minimal Probleme. Aber jetzt sieht es noch gut aus. Wir haben schon fast die Hälfte des Kapitels ja abgeschlossen, finde ich. So, wenn ihr nach links geht, ist hat eigentlich perfekt. Nach die Truhe muss ich auch noch öffnen. Oder? Okay, du hast einen Wurfball. Dich kriege doch bestimmt hier mit ihm kalt. Habe ich noch hier irgendwas nerviges? Abwertung, was ist das? Purativ, okay. Ah, du halt ihn, du... Ja. Sag schon bevor hm, ich es gemacht habe. Ich glaube ich dass ich hier auf Level 20 krieg. So, jetzt kriege ich hier mehr oder weniger gar weil er sich nicht werden kann oder irgendwas, nee. Aber ja. Cool. damit. Aha. Oh, nein. <lacht> Ich sehe das gar nicht, Mann. Ich nehme an das Gift, macht mir ja keinen Schaden. Das ist einfach nur gleich wie bei, wie bei Dieben. Ne? Ich nehme einfach mehr Schaden, dann, ne? wenn ich angegriffen werde. Boah, wo gehst du lang? So. Problem ist, ich muss jetzt hier. ich meine, er macht Schaden, aber aber du machst eine Menge Schaden, sich gerade und du doppelst mich. <lacht> Soll ich auf Nummer sicher gehen und die beide erledigen? Kann ich gar nicht. Ja, wir haben wahrscheinlich sowieso noch mehr Leute. Na, die tue die muss ich mir ein Mal holen. Hm. Wo ich kaputt beende ich vergesse ich das nicht, ich überlege, wo die ja hinflüchten müssten. Ja, ne, gehen die überhaupt hin, wenn die hat geklaut haben. Jetzt sind nicht irgendwie so aus, als wäre es hier irgendwo ein Ausgang. So, wie funktioniert das denn jetzt? Wenn er jetzt hier reinkommt, bricht er mich dann, wenn er mich angreift? läuft dann ab 43 er würde überleben wir laufen dann ab jetzt ich er mich jetzt schon bevor er überhaupt zum angriff kommt ich nehme mal nicht sehr ne ein zwei 4 5 denn 1 2 3 4 5 Nummer 32. Jetzt das heißt du machst 10 mal 2. Sieh ich von allen hier runter. Sieh von allen hier runter geballt. Hm. Aber erstmal die Situation die ist einfacher. Natürlich machst du nicht mit Einschlag den Typen kaputt. Hab schon mal. Na, ja. sollte. Also, ich heilen. Und treff hier mit, komm. Donk. Okay, geht die Antitods vielleicht mal einsetzen, ne? aber oh, was haben wir hier? du so plötzlich auf mich losgehen. Ich sagte, wir haben mal mein Bündnis, weil sind zwei Dinger zum Aufladen. Wag ich bloß die meine Nähe zu kommen? wer ja, du kommst nicht in meine Nähe, Mann. also oh, knapp. Halt du. Elfenlicht. Du machst 26. Geschwindigkeit von 12, 11, komm her. so die Situation zwei, drei, vier, nur einer von den kann mich erreichen das heißt mal so. Nicht hier in weil sonst wird er vom Gift getroffen. sollten eigentlich... Ich den Schild an. 19. Los geht's. Kann man von überall treffen. Ich kann auch die anlocken, ne? Wurfball 23. Da kriegt er zwar eine Menge Schaden, aber dann wir die auch schon mal aus dem Weg. Aber dann tue ich wahrscheinlich die alle, ne? Mal sehen. Oh, ich sehe das nicht. Awe, aber ja, du mich. noch. mit Stahlschwert auch noch, ne? Hahaha! <lacht> Boah, zwei klimpsche Treppen. Ich habe ihn aber nicht gebrochen dadurch. Außer sein will Da kann so flüchten. Ich habe alle Ausgänge blockiert. Wir sollen versuchen, irgendwie zu flüchten. Ja, kommst darunter Ich glaube nicht. So. Ach, natürlich kommen da noch mehr Leute. Jetzt komme ich. Eater. Okay, cool. was bedeutet das sagt, ich kann jetzt exit ausrüsten ich verstehe die fähigkeit nicht so so wo ist der dieb der hat geöffnet hat ja, er geht wahrscheinlich da oben rechts lang ne? ja, und du wo denkst du hinzugehen Du hast ein sehr dickes Ding, ne, das du ausgesetzt hast. Kann ich doch bestimmt hier mit einem Elfenlicht hier doppeln, ne? Oh ja, so was von. Hm. Ah. Fire. Stärke, klar, warum nicht? Ja, und ich muss ihn. Oh Gott. Cool, selbst. Ah, das ist ein bisschen gefährlich hier. Was soll ich machen, ne? Ich kann auch den ja machen. das glaube ich, sicherer. Ding läuft sowieso in Einzug ab, Mal den ja. Wo kannst du hingehen? Du kannst da hingehen, ne? dann wirst du in Reichweite von denen. Ich komme einfach mal zuvor. Sag ah. daneben, wenn sie macht Prozent. So, und ich muss ich natürlich hier mit erledigen. Ne? Ich habe ich nicht vergessen, ich muss natürlich auch treffen. Jetzt einfach ein fährt tot geboxt. So, was haben wir hier noch gefährliches? Oh, ich finde das so, gut, dass ich jetzt hier jeden Verteidigung geben habe. Ich habe geführt, bringt es voll. Du daneben aus, bis du tot? Also, hau nicht daneben. Anna, danke. Ich weiß, ich bin etwas paranoid. Bei 97 Prozent ist immer noch eine oder 96 ist immer noch eine gute Trefferquote, aber das kann schnell gehen. Ne? Da ist immer noch eine ein, zwei Prozentige Chance, irgendwie daneben zu hauen. Und man macht man dann. Ne? Da kannst du kannst mich von hier aus treffen. Komm auf mich zu, Leute. Das ist ziemlich gut, ich gesagt, gerade. Wenn man nicht gerade gegen Drachen kämpft, die einen irgendwie die ganze Zeit hier äh, einführen können auf der Stelle. Und einfach unendlich kommen. Hat sich vorhin schon nicht bewegt. aha, oh, oh. aha, aha. Und er steht schon wieder da. Also direkt nächste Dinge ja bewegt. So. Also was die Position ist eigentlich nicht schlecht. wenn du kreten würdest hat wäre nicht schlecht Dann hätten wir dich schon mal erledigt Brodia, ja Draco Shield. noch ein item den ich wahrscheinlich den ich wahrscheinlich nie einsetzen würde so meine frage ist jetzt irgendwann mit euch sowieso jemand hier hingehen ne? Aber wohin flüchtet die Person dann? Und ich kann immer noch nicht da reingehen, weil da sind immer noch Leute 25, 21. Aber oh, da ist ein Aber, okay. So wie dazu, äh, jetzt haben wir ein kleines Problem. Lanze, das ist eine Großachse, das ist ein Langspeer. Das ist Stahlanze. Du kommst natürlich wieder nicht daran. Ist klar, ich denke, aber immer noch, sie hat die besten Chancen hier Mal zu tanken. Vor von allen anderen bekommt sie sowieso keinen Schaden. Was mich ein bisschen nervös ist, dass du hier einfach umstehst und nichts machst. ein schaden ja bitte hm, perfekt ein da wird langsam irgendwie zeit hier mein anderen charakter in die er sich zusammenzuschließen. Ne? Ich hoffe wirklich, da kommt niemand von rechts. Ey. So, nehmen wir an, du gehst auf mich los. Dann machst du mir nichts an Schaden. Perfekt. <lacht> schnell die Troja einsacken Geld brauche ich sehr gut und hier haben wir etwas Graz Erfahrungspunkte ne zum Einsacken wieder Mach du schwächelt du nehme an durch daneben durch dann machst du den kalt gut ich habe gar nicht gesehen dass du mich noch kontern kannst ich habe sehr stark angenommen Mit einem schlag wärst du schon weg gewesen figur nicht schlecht dass sie kann schwere sachen jetzt klar schleppen so und ich kann ich doch bestimmt wieder ja anlocken mit ihnen ne wollte mal nur dich wenn es geht ja was so ein bisschen plus zwei Verteidigung ausmacht ne so der Hammer ne der wird ja wohl nicht so viel Schaden machen, ne? Der macht 21 Schaden, das heißt... Ich weiß nicht genau, wie die Berechnung abläuft. Kann man halt irgendwo nachgucken. Ich glaube nicht, dass das irgendwo explizit hier erklärt wird. So, oh, das macht den Schaden der Waffe mal so und so Schaden, ne? okay Ich möchte mit dich den Tür mit dem Elfen nicht wirst Ja, wohl okay. Du machst 34 Schaden, was ich nicht umbringen wollte. Vor allem da ich sowieso jetzt hier John einsetzen werde. Zum so, und falls sich dieser Dieb irgendwann so lustig fühlt. Sich zu bewegen. Dann habe ich hier immer noch ihn. Was ihn nicht töten wird. Aber ich habe noch meine Doppelgänger, die ich aktivieren kann. Da ne? ah, kann ich zu ihm bewegen, sehe ich gerade. Okay. Der Hammer sollte jetzt nicht so viel Schaden machen, ne? Ich meine, der ist sehr effektiv, aber der wird trotzdem nicht mich one-shotten damit, ne? Hoffe ich jetzt. Was hier noch? Bringt zwar nicht viel. <lacht> ich habe schon wieder nicht gesehen, Mann. Ich bin eigentlich voll zuversichtlich reingegangen und oh nee, da habe ich vollkommen vergessen gift aber hey, weißt du was? Oh. Weißt du war das? Ehrlich gesagt, nicht schlecht, weil er hat jetzt den Pegasus Ritter, glaube ich, blockiert. Da kommt gar nicht mehr an die ne? Oh Gott, Gott. macht ihr noch nicht mal kalt. jetzt aber gerne oh, sehr gut no, meine besorgnis ist jetzt na ja jetzt habe ich die alle auch noch getriggert cool Oh, du kannst darüber fliegen cool oh, sie ist tot <lacht> Gift vergessen, Mann. Ah, okay. So. Okay, da sind einige Sachen, die ich verbessern möchte in diesem Zug. Zum so, habe ich die erst als letztes bewegt. ich könnte natürlich auch ich sollte halt eigentlich noch einfach machen ja, aber ich brauche Linz Dinge hier ja, ich habe nicht gesehen hat er auch so fliegen kann verdammt zwei drei vier okay, machen mal so löde vergiften ich sorgt dafür hat meine charakter so viel schaden nehmen ja schon wieder eins getrennt. ist sie auch noch mal vergiftet wenn sie noch mehr schaden Du sollst eigentlich nicht, du sollst eigentlich nicht, du sollst eigentlich nicht See, du eigentlich nicht see beschützen, soll es eigentlich hier Dings Clan beschützen. Stammt. Schon wieder erst den Bach runter. Alter, er hat zwei Prozent chance Ich habe nichts. Aber mich gerade gegen jemand anderen geschubst? kannst du noch mal kritten macht sogar cool. die hatten sich bewegt natürlich kommen da immer noch mehr Aber ich bin so gut wie fertig hier auch Nichts. Okay. Oh, wenn ein HP, das gibt's schon wieder nicht. Ja, ja. Ein HP, das gibt's jetzt wieder nicht. hier oh. trifft. 19 mit leider nicht Level 20 reichen, glaube ich. Was also ich habe, sehr viel Glück. Ja, Eine Eisenachse ist für sie jetzt eigentlich gar nicht mehr verlangsamen werden. Ich glaube, die Figur irgendwie erhöht hat. Okay. Ach, jetzt sind wir so viele Gegner alle. Dein Bewegung. Ah oh Mann. ah, oh, ich hätte ihn nicht triggern sollen, ne? Was macht ihr denn? 21 24 und ist das langbogen ja 21 24 das ist gar nicht so schwierig hier aber er hat natürlich wieder ja nicht du hast ein panzerbrecher genau oh, aber er kontert mich nee, tut er nicht oder nicht weil er eisen groß hacks ich hab schon die ganze zeit ein panzerbreche mit ihm ne? ich habe ihn irgendwie nie eingesetzt hab ich sag für alles bekommt der geschicklichkeit sie noch 24 geschicklichkeit 7 10 perfekt hm, das problem ist <lacht> ja das ist noch ein problem Okay, wenn ihr euch alle zusammen tut. So tot. <lacht> Giftpfeile, was? <what>? Ein <Wenn> Claude. <lacht> so eine kleine Zwickmühle hier gerade. kann eh nicht hier bewegen das kotzt mich gerade an okay Nein, natürlich reicht das nicht aus natürlich haust du mich weg aber warte okay warte warte warte, warte. Wir machen den ja ich habe blockieren einsetzen können glaube ich ne der wäre ja der vorbeigeflogen ne Ja, ich muss mich hier Bewegen, weil ich kann auch das versuchen. Warte mal, ich ja, habe das reicht. No, nee. Hey, <lacht> nee, nee. warte mal, was mich überhaupt kalt ein. Nee kann ich sicher ja in Reichweite bewegen da kommt er natürlich wieder und trifft mich ja, ich muss hier rein schaden machst du mir sperr 12 ich überlebe das sogar okay dürfte so funktionieren unternehmer wenn, wenn du daneben aus wäre sogar noch besser nein da kam ein bisschen zu spät kollege Na, Jetzt muss ich natürlich dich auch noch erledigen ne? okay, wenn ich dann dann sind wir dran okay also er konnte dann nehmen aber sie durfte nicht dann die schatz muss ich auch noch oh, jetzt ist er auch noch vergiftet oh mein gott ich vergesse das hier das war. da kommen noch mehr fliegende einheiten cool mir dieses ganze gift da tut irgendwie meine ganzen berechnungen hier vollkommen auf den kopf stellen weil ich nicht genau weiß wie viel schaden ich ja wie viel erhöhten schaden ich bekommen und so ja cool hey, das ist geil. ich weiß nicht wie oft der schon verreckt ist ne? ja, ich weiß gar nicht wie viel schaden ich hier noch komme viel erhöhten schaden ja, erstmal alle falschen knöpfe drücken ich glaube ich möchte von hier mal zwei züge vorher so ich glaube ich muss erstmal hier weg so, mein Fehler war, erstmal die alle zu triggern, ne? Weil die und die gleichzeitig zu bekämpfen, ist ein absoluter Horror. So, wir gehen jetzt hier hoch, ne? jetzt erstmal hier auch wir tun uns mit unseren anderen Kollegen erstmal ja treffen jetzt wieder alle vergiftet aber was soll's so dann tun wir uns mit denen ja allen verbinden erstmal und dann wird ausgeteilt so ich sollte vielleicht auch mal hier reingehen ne im Bonus Dingen ja ganz vergessen Und dann wenn wir nicht von allen Seiten hier gleichzeitig angegriffen werden dann werden wir das auf jeden Fall schaffen oh, ich muss anderen noch zweimal hier reingehen oh mein Gott oh mein Gott ah. Nein, sie ist ausgewichen, ja, trotzdem wieder Figur. So Und warten wir hier Als hier wollte ich achten, muss ist, dass die eine, dass ich die eine Truhe noch kriegt. Nach ne? jetzt greifst du an, ehrlich. Jetzt wohl kurz davor bist drauf zu gehen das nicht mal an. so so wir haben die 2000 Gold wir haben das Drako Schild ne einer von euch hat er hat aufgenommen ja, ich muss ja warten bis er Das ist eigentlich auch nicht so eine gute Situation jetzt gerade <lacht> hm, Stahlaxt Stahlklinge 35 27 warum sind ja alle so stark da 10 5 und ich irgendwann tragen oder hat sie irgendwie wenn die wird gedoppelt aber weil ich hier eingehen äh, Ihn kann ich nicht reinschicken, weil er wird dann so ein doppel Ich komm, warte, warte, warte, warte, ich könnte den hier machen. Da werde ich nicht angegriffen, da werde ich nicht getroffen. noch Nochmal den ja 35. Ne. Bis dahin erreicht ehrlich. Oh, Aber sowieso daneben. Cool. dann wird er doch nicht aufgebaut. Finde ich gut. muss ich trotzdem noch holen ey. Oh, bitte kriegt mich jetzt nicht hat gibt's jetzt nicht oh mein gott ich hasse dieses gift ey da ist ja voll kacke warum ist denn der da gegangen What? Oh mein Gott! Hm. Ah. Ach so Erneuerung. Nö. Ich habe die ganzen Antidote jetzt auch nicht dabei, Mann. Ah. Macht da echt einen das Gibt's nicht. Aha. So, nun. Okay. jetzt mit dir aus? Machst du halbwegs Schaden? Oh ja. Man macht folgendermaßen. Hierhin. Protection. Der Remix hat sich irgendwie an wie Dragon Quest Musik. Ey. da wird, sie, wird sie schon wieder von Gift getroffen. Ey. Oh, jetzt sehe ich das nein war oh. oh. ich wollte nicht da rein es oh. gibt es jetzt einfach nicht mann sind sie unnötig schaden Daneben. Ja, das ist eigentlich die bessere Lücke hier gerade. Ey, was soll <lacht> hey. Was soll diese ganzen kritische treffer auf einmal? Ja, so ein Freundschaftskampf hier deine Boah. Oh. Hey. Und wo gehst du hin? So, und jetzt bitte nicht da rein bewegen, weil du aus irgendeinen Grund ich jetzt schon wieder mal gemacht. Mein Gott, ey. Junge. nicht, warum du da unten lang gehst. So, Jetzt haben wir es hier ein bisschen einfacher. Laut dich durch einfach im Vorbeilaufen ja erledigen mit Donnerschwert oder auch nicht. Oder natürlich überlebst. Hey, ich habe gehört, du hast mich letztens gekrittet. können wir das bitte ähm, nicht machen da ja, bis alle meine Charaktere wieder da sind ne? wenn die alle da sind ne? dann geht es euch an den kragen so, ich habe jetzt die da geöffnet ne? ja. oh mein gott so, ich weiß nicht warum du dich dahin bewegst aber wenn du auf die truhe da ist abgesehen dass ne, ich kann nicht sofort abschießen mit lin also glaub bloß nicht dass du hier ja die tour ihr ein kassierst läuft hier nicht hm, ich könnte sogar hm, ich könnte eigentlich da stehen bleiben ne? lass mich mal rechnen was immer so eine sache ist ne? ein schlag wird er auf jeden fall überleben ne? Selbst wenn, wenn du mit einer Hammer oder mit der... Ja, aber wenn du damit als erstes angreifst dann bist du sofort von tot. Ich könnte den Langspeer einsetzen. Das dürfte eigentlich so funktionieren, ne? So, ein Moment. Du machst. 38 Schaden, aber wenn ich zuerst angreife wegen dem Ding, dann wird das sowieso nichts bringen, weil ich werde als erster angreifen mit dem Ding. Was bedeutet, was bedeutet, ich äh mache dich mit einem Schlag weg. Hm pack dich mal dahin vielleicht damit du direkt wieder das nehmen kann das mal hier ja, nicht so funktionieren wie ich mir gedacht habe sich nirgends wir hin bewegen jetzt so. ja mir der große Axt als erstes aber ich mache dich mit zwei schlägen weg also Jetzt mehr Erfolg gehabt, wenn du mit einem anderen Ding angegriffen hättest. Und der wird jetzt abgewehrt einfach. Der Weg, Mann. Ich habe die starte voll, die ganze Zeit zu verrecken. Okay, da läuft bis jetzt gut. Okay, wir fangen uns wieder. Nicht gut. Dich hoch halb dürfte ich eigentlich nur erfahrungspunkt kriegen. Ne? Halbwegs sie hat auch Erneuerung, aber irgendwie bringt das nichts, wenn ihr überall Gift ist. Ne? Wenn die ganze Zeit sowieso getroffen sei, vor allem wenn ich jetzt hier Gift heile, Einzug später bin ich schon wieder vergiftet. Von daher naja. so hier muss ich immer noch mal. Hat aber ja Tomahawk, Donner Schwert, Leichtschwert. So, Dreck, äh, ein, ein zu ist klar. So, aber jetzt haben wir hier alle, ne? Wie gesagt, wenn der eine dieb sich ja lustig fühlt und irgendwie die hier einkassieren will, dann mache ich einfach hin, ne? Platziere mich neben hier beim Hauptcharakter für mehr Schaden und dann haben wir den weg. So, und ich habe gesehen, Donnerschwert 21. Du bekommst wie viel? Zwei, ne? wenn du einfach wartest. Ja, ist nicht gut. Ist man irgendwann wird er sich sowieso bewegen. ne Ich weiß genau, was passiert. Der bewegt sich irgendwann, ne läuft dann hier entlang. Was den das erreichen der Schatz nur noch erschwert. Ne? Ich weiß was hier passiert, ich kenne auf einem da so, wir verschwinden uns erstmal da oben, ne? Habt ja nichts dagegen? Warten wir bis die sich alle vergiften. Oder ich mich. Ja, witzig jetzt, ich versuche sogar, den Dingern aus dem Weg zu gehen, ne? Aber... Die sind überall. wieder genau gleich äh, wie bei Tiki. Nur diesmal war... es besser vorbereitet. einfach nur weil wenn die ganze Zeit jetzt nicht hier eingekreist werden so du kannst eigentlich wieder genau das gleich machen ne helfen Wind überlebst hat ja du hast sie mit Einschlag weg da kommt der nächste aus den auch weg So, irgendwie haben wir es wieder geschafft, uns zu vereinen, ja, Mit unseren anderen Kollegchen. Aber in die sich gegen heilen Die müssen Erfahrungspunkte gegen, ne? Ja, guck mal hier. So, du musst da eigentlich überleben, ne? Oh -oh. Oh oh. Aber wenn du mit ja, einem Leichtschwert willst du mich nicht kaputt hauen, wenn du eine Eisenklinge wechselst, dann habe ich dich zweimal kaputt. Muss sowieso weg, du ich, ich überhaupt treffen kannst. Natürlich versucht er das nur wie gierig oh. statt irgendwie einen Treffer hier reinzuhauen, zu hauen, ne? ja, versucht mich in den dicken Schaden zu machen. Ich schon wieder lang. Um. So. haben ähm ja du mit dem Donnerschwert. Ne, Da will ja, ich nicht funktionieren, Kollege. Ich kann sogar einfach jetzt hier reingehen. Ne. Und euch nicht erledigen. Hm. Ja, der macht mich wieder ein Schlag. Also, Donnerschwert, Donnerschwert macht mir nichts. Vier Schaden. Plus minus. Blödes Gift hier. Okay. Muss mal kurz was gucken. Und zwar... Hm. schade. Okay, dann. Oh, <lacht> Jemand ja, ja, er braucht aber... Kriegt da nichts an Erfahrungspunkten dadurch. Mhm. Oh, alle so getroffen, Mann. Okay. Ich weiß nicht, wo die lang wollen. Hm. Ja, 15 sehr cool aber das ist das denn gewesen stärke du bist ein magier du brauchst keine stärke du die bücher auf deine gegner werfen oder was ist so aus wie selen den schwert tragen kann nein da okay. braucht ihn in unserer eigentlich aber du hattest ein tomahawk mit 30 schaden wir haben schon gesehen, das macht ihn mit einem Schlag fertig. Ja, du warst also gut darin, jetzt Gegner immer auf einer zu unter äh, zu ballern. Das, ne? wenn du das wieder machst, mit wir dich mal dahin, weil dann gibst du ihnen mehr ausweichen. ne? und du gibst ihn ja auch sagt ne? wenn du in seiner nähe ist dann schleichen wir uns so ganz langsam aber sicher in die richtung Warte, hast du überhaupt den ja muss schon sagen hat halt überhaupt ausgerüstet und da wenn die wenn die blöden Stärkungsrum irgendwann mal nachlassen, dann können wir uns vielleicht mal irgendwann die, die tour schnappen. Ich habe alle Leute neben ihm platziert, ne? Und wird trotzdem getroffen. Was habt ihr alles? Leicht Lanze, Eisen, groß, Feuerlanze. okay wir ja eine muss das heißt du kannst wieder da reingehen und zerstören du hast äh, du eigentlich auch da reingehen ne? ja, war nur was aber nur 18 schaden von daher leicht Lanze macht nichts da auch nicht so viel machen selbst wenn sie Verteidigung und hat ne so und wir machen den ja kommt sie mehr Resistenz packen dich daneben vielleicht Verlegung nachher das hat von ne? okay du als ihn hoch oh, oh, oh. Oh, leicht lanzte, du, du wirst nicht kaputt hauen. <lacht> dürfte eigentlich alles hier überlebbar sein. So, falls du euch irgendwie lustig fühlt kannst du ja auf ihn losgehen und schon wieder irgendwie eine auf die Nase bekommen bevor du überhaupt irgendwie weil nicht irgendwas machen kannst oh, ja. so ich muss die ganze Zeit gucken ob ich hier ich hatte zwei habe 15 Runden, ja. Ich sehe es. Ich bin gerade Runde 17, habe ich gesehen. Oh Gott. Aha. Ja. Ist das überhaupt Schaden. Oh Mann. Ins Gesicht und fast damit gerechnet, dass schon wieder ein Klitscher-Treffer kommt. So, keine Verstärkungswaffen, cool.